Wie kann ich denn eigentlich das Design meiner Umfrage ändern? Die einfachste Variante findet sich hier unter den Einstellungen und dann wählt man den Punkt Designvorlage Optionen. Es gibt also Designvorlagen. Hier hat man einfach eine Voreinstellung, dass das diese Designvorlage fruity ist. Und darin gibt es wiederum Optionen, Und die kann man ganz einfach hier ein bisschen ändern, indem man sagt, nein, nicht alles von der Vorlage erben, sondern wir möchten hier jetzt ein bisschen was verändern. Es gibt hier jede Menge Optionen. Einmal hier diese Simple Options, das sind so die Hauptoptionen. Und dann kann man die Farben einstellen, Bilder hochladen, Animationen machen oder auch die Schriftart verändern. Und ich zeige einfach mal ein paar Beispiele, wie man das Ganze so machen könnte. Nehmen wir zum Beispiel hier diese alternierenden Fragenfarben. Die Voreinstellung ist, dass das nicht der Fall ist, wenn ich hier auf Ja gehe, Speichern, und dann mal in die Umfrage Vorschau, dann sehen wir direkt, wie das Ganze dann aussieht. Und zwar ist folgendes damit gemeint. Die Fragen sind jetzt abwechselnd hier mit einem weißen Hintergrund, einem grauen Hintergrund und dann wieder einem weißen Hintergrund. Dann gibt es hier so ein paar Einstellungen zu Matrix-Fragen. Das ist nur dann, wenn man sehr lange Matrix-Fragen hat, ob dann immer diese Kopfzeile sichtbar sein soll. Dann hier zum Beispiel, ob die beantworteten Matrixzeilen abgeblendet werden sollen. Das heißt, die werden dann ausgegraut, wenn bestimmte Teilfragen der Matrixfragen schon beantwortet wurden, etc. Dann gibt es jetzt zum Beispiel den Punkt Break Tables. Das heißt, dass bestimmte Tabellen eben gebrochen werden. Das heißt, dass man das also nicht zur Seite hin, die verschiedenen Antwortoptionen sieht, sondern alles untereinander. Können wir auch direkt mal ausprobieren. Man kann einstellen, dass das immer der Fall ist oder nur bei kleinen Bildschirmen. Ich gehe mal hier auf Speichern. So sieht also so eine Matrixfrage normalerweise aus, dass man hier die verschiedenen Teilfragen hat. Und dann hier eben zur Seite die verschiedenen Antwortoptionen bezüglich der Teilfragen. So, und jetzt probieren wir mal hier diese Einstellung Break Tables aus. Und dann sieht das so aus, dass hier die Teilfrage ist und dann die verschiedenen Antworten direkt darunter. Also es geht nichts zur Seite weg, sondern es ist alles untereinander weggeschrieben. Dann kann man hier auswählen, dass es einen All Clear Button gibt. Das ist also dann oben rechts wird angezeigt, dass die Leute... Die Umfrage verlassen und alle Antworten löschen können, ob die einzelnen Fragen Fragerahmen haben sollen, etc. So Dann kann man hier die Farben einstellen, sowohl die Hintergrundfarbe als auch die Schriftfarbe, als auch die Hintergrundfarbe für die einzelnen Fragen. Und kann da eben jede beliebige Farbe auswählen. Hier kann man Bilder hochladen, wenn man ein Hintergrundbild haben will oder ein eigenes Logo hochladen möchte. Hier kann man Animationen machen, das braucht man üblicherweise nicht, aber kann mal ganz witzig sein. Man kann alles Mögliche animieren, zum Beispiel einzelne Fragen und da dann zum Beispiel einstellen, dass die einfliegen sollen oder ähnliches. Hier habe ich jetzt zum Beispiel eingestellt, dass die Fragen einbouncen sollen. Gut, kleiner Hinweis noch zu dieser Frage dieses Erbens hier. Von was soll denn jetzt hier geerbt werden eigentlich? Also man kann die Designvorlage erstmal so einstellen, wie man sie haben möchte. Und zwar kann man dafür hier in den allgemeinen Einstellungen überhaupt erstmal auswählen, welche Designvorlage man überhaupt haben möchte. Hier werden normalerweise zwei, drei Designvorlagen angeboten, zum Beispiel dieses Fruity hier oder auch Bootswatch Dann ist es so, dass man diese Designvorlagen auch selber erweitern kann. Man sieht hier schon steht überall sowas von erweitert. Und dazu habe ich ein eigenes Video erstellt, das verlinke ich hier oben rechts. So, und wenn man dann eben die Designvorlage erstellt und ausgewählt hat, dann kann man eben, wie gerade gezeigt, dann hier bei diesen Designvorlageoptionen dann innerhalb der Designvorlage noch verschiedene Sachen einstellen. Soweit erstmal zu den Designänderungen in Lime Survey. Wie immer, viel Erfolg bei der Anwendung.